Herzlich Willkommen. Dies ist ein kleines Rollenspiel über Safe Internet. Man soll im Internet auf keinen Fall seine persönlichen Daten freigeben. Wir haben die Themen Cybermobbing, Datenschutz im Internet und Internet-Dating gewählt. Viel Spaß bei unserem video -Klick. Mama, ich bin jetzt auf Facebook. Warum fragst du uns nicht zuerst? Cyber Morgen reden wir darüber. Ja, noch unten! Es wärst du schon der Plan. Tschüss mein Schatz! Ciao. Mama, erzählst du mir jetzt alles? Ja, okay, wenn es sein muss. Sie mir. Ja, schön. Danke. Danke. Danke. Wisst ihr, was zu tun Nein, aber bitte verarscht mal die zwei Opfer da drüben. Mhm. Warum sollten wir das machen? Wenn ihr das macht, bekommt ihr 25 Euro von uns. Alles klar, die Festlöcher werden wir verarschen. Nein, hast nicht mehr auf, das wollte ich bestellen. Zwei Rinderspitze und zwei Komponisten. Gerne. Ja. Warum also macht das denn alles so? Dieses blöde Bild. Kaum landet irgendetwas auf Facebook, bin ich sofort das Opfer der Klasse. Ja, stimmt. Tja, du bist Na, Anna, wie geht das dir denn heute? <lacht> <lacht> Dürfte den so ich nicht gleich von Ja, klar. Schau doch, da ist doch das komische Kind! Ja, genau! Komm, geh wir hin und fragen das komische Kind, was ich soll! Ey, bist du behindert oder das ist perverse und asozial? Sag mir, dass es mit entfernt wird. sonst zeigen wir die an! Ja, Stell dir vor, ja, oh, ja. ein ein jähriges Kind ist! Stell dir vor, was da passiert! Komm, lass uns gehen! Ich will dieses komische Kind nicht mehr sehen! Ja, du hast recht! So eine dumme Schlampe, ich könnte kotzen! Sorry. Was? Du Schlampe! Das war unser video -Tipp. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt gesehen, was im Internet gefährlich und was sicher ist. Bitte macht die gefährlichen Sachen nicht nach. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.